Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute gibt es Gnomes and Goblins und ja, was kann ich zu dem Game sagen? Ich bin einfach verzaubert. Also wenn man das Game spielt und wirklich auf sich einlässt darauf auf das Spiel, dann äh, verzaubert einen das in, ein, in eine andere Welt und äh, ja, man kann mega abschalten meiner Meinung nach und äh, ja, für mich einfach nur Traum, also irgendwie so eine traumhafte Reise. Also war, war schon cool. Und äh, ja, das Gameplay, was ihr jetzt seht, ähm, dauerte ja, 40, 50 Minuten ungefähr und äh, ich habe nicht so viel weggeschnitten, eigentlich fast gar nichts, außer ein paar kleine Szenen, wo äh, einmal mein Computer Probleme machte und wenn das Spiel rausgetappt wird, dann ist der Sound auf einmal weg. Ähm, das lag aber nicht am Spiel selber. Ähm, ich spiele jetzt hier eine Press Release, das heißt, äh, wir sind noch nicht final und äh, es kommen immer wieder Updates, genau nach dem Spielen äh, kam ein Update rein und äh, von, von 100 Megabyte. Also die arbeiten da permanent dran und ähm, es hat ziemlich hohe Anforderungen, muss ich sagen. Also ähm, mit so einem ganz schlechten äh, PC muss man da nicht anfangen. Sogar meiner geriet ins Stocken. Ähm, ich hatte zuerst 120 Hertz eingestellt, äh, lief das Spiel nicht so wirklich gut äh, mit der Valve Index. Und danach habe ich auf 90 gestellt und dann äh, war es echt gut. Aber da können auch noch ähm, ja, ein paar Optimierungen reinkommen und so weiter und so fort. Für euch erscheint das Game morgen. Ähm, ich habe es ein bisschen früher bekommen. Ich bin jetzt quasi schon im Urlaub äh, und äh, ihr redet hier mit mir oder ihr seht hier meine Vergangenheit. <lacht> Ich habe das Spiel halt äh, vorab schon mal getestet, aufgenommen und äh, darf es erst ab dem 22. hochladen. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich euch das vorab zeigen kann. Äh, vielleicht entscheidet ihr euch dann dafür, wenn ihr noch ein bisschen geschwankt habt. Also ich finde das äh, Spiel mega. Also ich werde es auch noch mal weiterspielen. Da wird es definitiv noch, äh, noch weitere Aufnahmen geben oder mal einen Livestream, wer weiß. Ähm, ja, ich würde sagen, ich, ich zeige euch mal ganz kurz hier die Steam-Seite. Und äh, ja, dann geht es auch gleich schon ins Gameplay, würde ich mal sagen. Und hier sind wir auf der Steam-Seite. Und ja, 23. ist die Veröffentlichung. Und ja, das, das trifft es ganz gut. Dreamlike Journey in this Fantasy Adventure VR Simulation. Ja, wir können diese, diese ähm, Goblins bei ihrem normalen Alltag sehen, ähm, egal was sie gerade machen und äh, ich finde es ziemlich krass, wie die auf einen reagieren. Also äh, egal, wenn man, die sind am Anfang ziemlich scheu und äh, der kleine Kerl, den wir da kennenlernen, der, äh, egal wie man sich gerade bewegt, die Augen folgen äh, sofort und ähm, wenn man ein bisschen zu nah rangegangen ist, dann ist der auch einen Schritt zurückgegangen, also hat richtig so Furcht gezeigt und äh, fand ich jetzt mega und äh, ja die Musik ist der absolute Hammer. Also die Klänge, die man da hört, wenn die anfangen zu singen und so, die bezaubern einen fast, würde ich mal fast sagen. Ne? <lacht> Grafik ist bombastisch. Also Mondschein durch, durch die Wälder da und durch die Blätter vom, vom Baum. Also ich finde es richtig gut. Ich bin echt froh, dass ich das hier testen darf für euch. Und äh, ja, ist für die Vive Index, HTC Vive, Oculus Rift und äh, ja, erfasste Bewegungscontroller. Was mich jetzt noch gestört hat, das muss ich noch klären, ähm, dass man keine Hände sieht, sondern nur die Controller. Und Das zieht mich so ein bisschen raus aus der Immersion und ich würde da gerne äh, Hände sehen. Da werde ich den Entwickler definitiv meine E-Mail schreiben und fragen. Wir können im Sitzen spielen, im Stehen spielen und äh, im Sitzen klappt auch ganz gut, denn man kann die ganzen Sachen, die man aufheben muss, die äh, kann man auch von weiterer Entfernung einfach zu einziehen, dann da fliegen so ein zu einem. Das ist ganz gut äh, für Leute, die nur im Sitzen spielen können. Ähm, ja, ansonsten, Bewegung klappt ganz gut, man kann die ganz gut anpassen. Ähm, ich habe jetzt normales äh, Free Locomotion gehabt mit Snap-Turn und äh, meiner Meinung nach klappt das ganz gut. Ich bin ziemlich oft in die Hocke gegangen, weil man ähm, ja, am Anfang ziemlich groß ist und äh, man dann irgendwie. Ja, einfach mal zu den Kerlen runter will und ja, das, was ich nie, nie, nie gedacht hätte, ist, äh, also ich erwähne es auch im Game, dass ich in VR liebe, wenn man mit, mit der Größe spielt, dass man entweder mega klein ist und die ganze Umgebung mega groß ist und äh, andersrum auch, wenn man halt riesengroß ist und Miniatursachen sieht und genau das gibt einem das Spiel, also äh, Schaut euch das definitiv komplett an, wenn ihr da äh, wirklich Interesse an dem Game habt. Dann äh, könnt ihr das dann für euch entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Und ja, der Entwickler ist We, We Are <lacht> äh, mit MWM und Go Golem Creations. Und äh, ja, da haben scheinbar ziemlich äh, ja, größere Leute mitgemacht. Direktor von The Lion King, Dschungelbuch, Chef, Iron Man... In äh, Zusammenarbeit mit Director Jake Rowell, The Blue Call of Duty Superman Returns. Also, ähm, ja, ich denke mal, wer solche, bei solchen Projekten schon mitgemacht hat, der weiß, äh, wie was abläuft. Und ja, das merkt man meiner, meiner Meinung nach auch, auch wenn ich noch nicht so viel gespielt habe von dem Spiel, jetzt so eine Stunde, aber ja, 50 Minuten Stunde. Ähm, Passt einfach alles meiner Meinung nach. So, kommen wir mal zu den Mindestanforderungen. Also, ja, Windows 10, i7 ähm, 6700k oder gleichwertig und äh, 16 GB RAM sollt, äh, müsst ihr haben. Äh, Minimum eine 1080er oder eine gleiche AMD-Karte. Ähm, ja, 35 GB Speicherplatz fürs Spiel und... Äh, dann zusätzliche Anmerkungen. We, we are strongly recommends that your Power Plan under Windows Power Options be set to high performance oder gleichwertig. Also, das sollte man dann noch beachten. Das ist bei mir der Fall. Und äh, ja, am besten sollte man einen i7-9700 haben. 32 GB Arbeitsspeicher wird empfohlen und äh, dann eine 2080 oder gleichwertig oder höher. Und äh, ja, ich habe eine 1080 Ti und äh, 32 GB Arbeitsspeicher habe ich auch und äh, den, den AMD Ryzen 3900X. Und äh, ich habe trotzdem gemerkt, dass es ab und zu mal äh, ja, nicht ganz flüssig lief, aber das war auch immer nur ganz kurz. Ähm, ich habe auf High gespielt, die Grafikeinstellung, das sieht da auch nachher im Spiel. Und ja... Aber es ist noch nicht die finale Version, also es ist eine Pre-Release-Version, die ich hier euch zeigen durfte. Und äh, wie gesagt, ich denke mal, da wird noch hart an der Optimierung gearbeitet. Ja, genug geredet, würde ich mal sagen, genießt jetzt einfach das Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, hier sind wir bei Gnomes and Goblins und ja, das ist genau der Anfang hier. Soll ich mal da hingehen? Oh, okay. <lacht> How would you like to play? Ja, hier können wir uns aussuchen, ob wir im Sitzen oder im Stehen spielen wollen. Wir wollen natürlich im Stehen spielen. Wer es anders mag, kann hier Sitzen auswählen. So, jetzt sagt uns das Programm, wir sollen die Arme ausstrecken. Und äh, dann drücken wir einfach einen Knopf oder halten den. Und dann wird unsere Höhe kalibriert, damit auch alles passt hier. We, we are. Ja, ist der Entwickler. War ja so eine gemeinsames Projekt von mehreren glaube ich und äh, ich wollte das Spiel hier unbedingt testen, weil das so zuckersüß war, der Trailer den ich gesehen habe oder den ich euch letztens gezeigt habe und äh, ja, ich musste unbedingt das Spiel haben und ich äh, bin echt dankbar, dass ich hier den Testkey bekommen habe vorab diese Pre-Release Version, wie gesagt das ist hier nicht äh, die fertige Version das ist eine Pre-Release ähm, ist aber schon sehr nah dran äh, an der finalen Version so, jetzt haben wir hier sogar drei Speicherstände, die wir uns aussuchen können, wenn mehrere Leute zusammenspielen. Und ja, drücken wir mal hier. Ähm. Ah, okay. Ja, drei Initialien. Machen wir einfach mal. Pack. Das passt, ne? Zu Tupac. <lacht> Ach, guck mal, wie süß. Ich finde die so, so mega süß, die... die Gno Gnome oder Goblins. Use Controllers to Around. Okay, jetzt äh, kann ich hier noch immer nicht äh, vernünftig mich bewegen. Jetzt gehen wir mal kurz in die Optionen vom Spiel. Pff, hoffe, ich finde die auch. Ah, sind sie Optionen. Jetzt können wir uns mal hier die diese Option anschauen. Ähm Slide ist okay. Bump wird wahrscheinlich äh, dieses Teleportartige sein. Hybrid. Ja, wir wollen Slide und äh, das ist okay, das ist okay. Ähm Split Controllers könnte es sein. Move, Turn. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Bell Style. Dann haben wir hier noch Videoeinstellungen. Ne? Aber scheinbar alles auf High ist okay. Und äh, ja, dann machen wir Resume. Ah, okay. Jetzt kann ich mich ganz normal bewegen. Ähm, linke Thumbstick ist vorne, hinten, links, rechts. Und äh, hier habe ich meinen Snap Turn. Okay, ja, dann gehen wir mal dem kleinen Tier hier hinterher oder der. Im Irrlicht, was auch immer das ist. Wir haben jetzt keine Hände, wir haben einen Controller. Pick a peach. Grab the hind fairy. Ja, dann versuchen wir mal die zu fangen, die Fee. Ach guck mal süß. Das sieht aus wie Marienkäfer. Shake the Hine Fairy. Shake. Oh. Na guck mal, da hinten leuchtet was auf, eine Kiste oder so. Oh, jetzt, jetzt müssen wir mal aufpassen, wenn wir hier Pilze essen. Das sieht aber echt alles so cool aus. Schön gemacht. Gehen wir mal zu der Kiste da. genau And Goblins. Also links sind Gnome, rechts sind Goblins oder was? Okay, das ist ein Buch, keine Kiste. Oh. Gnomes sind Goblins Questlock. Turn the page. Ja, wir. Blättern um. Oh! Goblin Forest. Oh, okay. Also ab zu den Goblins. Vielleicht kommen wir dann irgendwann zu den Gnomen. Ja, dann gehen wir mal durch das Stargate. Ne? Gucken wir mal, machen wir mal den Test. Das sieht cool aus. Okay, verschwindet alles. Also los. Hallo. Oh, Ach, der hat aber Angst, der kleine Kerl. so, als ob ich hier wirklich direkt aufgetaucht bin und der hat sich ziemlich erschrocken. Hallo kleiner Kerl. Also wir können die ganzen Sachen auch von weiter weg greifen und zu uns fliegen lassen. Also das ist auch gut, wenn man äh, im Sitzen spielt. Schaut mal hier, ey, wie geil ist das denn? Hallo? Hallo? Der Sound verändert sich voll. Okay, man kann aber nur reingucken. Da reingehen kann man jetzt scheinbar nicht. Was ist der kleine Kerl denn? Wow! Schau mal, hier kleine Hämmer, das ist eine kleine Werkstatt, ne? <lacht> Mega! So was liebe ich in VR, wenn man wirklich so groß ist und alles andere so klein. Aber auch andersrum, wenn man mega klein ist und alles andere um einen so groß. Deshalb, ah, da ist der kleine Kerl. Deshalb finde ich es so cool, wenn man auch die Größe erreichen könnte. Hallo, kleiner Kerl. Willst du, willst du deinen, deinen Pfirsich wieder haben? Guck mal hier. Ja, keine Angst. Oh, wie cool der reagiert. Hallo. Na du. Ja, lecker, ne? Weg ist er. Hm. Hallo. Ah, guck mal, der bringt eine Erdbeere oder sowas. Ich glaube, die Szene haben wir im Trailer gesehen. Kann man das auch essen hier? Okay, tut weh. <lacht> guck mal hier. Schau mal, wie der reagiert, ey, geil. Papa? Papa okay? mmh, lecker. Wir <lacht> sind aber hyperaktiv, hyper oder? Machst du uns das Tor auf? Komm, aber hier will ich noch mal reingucken. Mega. Ich hoffe, wir können da noch reingehen. Schaut mal, das ist total... Also man fühlt sich echt wie in so eine andere Welt hineinversetzt. Okay, hier sind wir einfach irgendwie ein komisches Bild, Textur. Keine wirkliche Wohnung, wo man jetzt reingucken kann. Da ja auch, das sieht man. Aber gut. Und über diese ganzen Brücken zu, von Baum zu Baum. Ja, ich komme ja schon. Ich muss den Leuten aber mal ein bisschen was zeigen hier, ne? Dafür machen wir das Video schließlich. Ja, ich sehe dich. Da sind Peaches. Börsiche. Ah, guck mal, hier ist auch ah, wieder. da kann ich nicht hin, okay. Ja, komm. Dann gehen wir auf. Er will ich nämlich hinterherlaufe. Dann machen wir das mal, ne? Der ist, der ist echt, echt hektisch. Guck mal, wie schnell... Auf! Hier ja. brennt ja. Ach, guck mal, das sind kleine Zwerge. Kann ich dir helfen? Kann ich hier irgendwas machen? Nein, es startet gut. Okay. Ah, der ist da hinten, der kleine Kerl. Ja, ich, ich sehe dich. Ich schau mal, ob ich das hier aufmachen kann. Ja. Okay, das Wasser ist schon mal gelöscht. Äh, das Wasser ist gelöscht. Das Feuer ist gelöscht. Hallo? Ah, jetzt, jetzt wird hier alles nach und nach gelöscht. Das ist gut. Mal knapp. Oh, da ist wieder so eine, eine Fee. Ach, guck mal. Da läuft er irgendwo hin. Ah. Hast gut gemacht, mein kleiner Freund. Du brauchst keine Angst zu haben. Ja, wir haben es geschafft. Also die brauchen wir immer, damit irgendwas Neues passiert. Ach, guck mal, jetzt zeigt er uns das, das Saatgut, ne? Das ist sehr geil. Wir sehen mal hier alles, ne? Das Volk muss essen, ne? Also noch ein bisschen... Arbeit hier. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir jetzt hier sehen müssen. Reicht erstmal, ne? Da wird der ja kleine Kerl mir jetzt angezeigt, okay. Ich versuche mal da hinzukommen. Nee. Hm. Kann man von hier aus vielleicht reinschauen? Das haben die echt richtig gut gemacht, finde ich. Da ist er. Aber, kann er ja nichts machen, ne? Hier geht's nicht weiter. Hm. Da bewegt sich, ich wollte gerade sagen Da war da der taktische Laufen von dem Was ist los? <lacht> der, ist, der, ist, der ist mega! Okay, holen. Ja, jetzt geht, gibt er Gas. Ah, da sind welche. Hallo. <lacht> okay, da kommen wir auch nicht näher ran. Ach, die verstecken sich alle von mir. Ja, die haben alle Angst. Da, hallo. Na du. Oh, Angst haben von mir. Ich will euch nur fressen. Auch oh, hier sind ja überall Gnome. Hallo. Na, hier. Ja, ich komme. Boah, das sind echt viele. Und überall wird man hier... Wird man hier beobachtet. eine also will immer sicher gehen, dass man ihn immer sieht. Ne? Das ist schon richtig schön gemacht. Oh, riesiger Baum. Oh. Hier werde ich wohnen. <lacht> Baut mir mein Haus. Ja, ich... Ja. <lacht> Eine Glocke hat er. geil. Bin ich genauso groß wie er oder? Ja, ein bisschen größer, ne? Boah, das ist cool. Leute. Ich habe es mir eben noch gewünscht, aber habe echt nicht damit gerechnet, dass, dass es möglich sein wird. Wow. Ja, ich will, ich will mit dir, kleiner Mann. Du bist so, ist, du gefällst mir. Und, was hast du gestern noch so gemacht? <lacht> Ab und zu gibt es ein paar kleine Ruckler, aber die Grafik ist auch der Hammer. Also, sieht auch mega aus. Boah. Leute, Leute, ist das geil. Also, wir kriegen langsam richtig, richtig gute Spiele auf, äh, in, in VR. Genau das gefällt mir, diese, dieses Spiel mit den Größen. Scheiße, das dass wir keine Hände haben, aber kann natürlich auch noch kommen, weil das hier nur die Pre-Release-Version ist. Hände fehlen hier, das nimmt ein bisschen Immersion raus werde ich den Entwickler aber noch fragen und äh, werde es dann auch noch in die Beschreibung packen, wenn ich es rausgefunden habe. Ach, jetzt spielt er hier Musik. Da ist noch eine rote Fee. Sie wollen mich verarschen. das hoch. Also kommt wir vor wie 100 Meter. Okay, wir wollen wieder runter, ne? Wir wollen wieder runter. Klettern funktioniert gut. Aber nicht so, noch nicht so ganz realistisch, ne? Hier, kleine Schublädchen. Auch süß. <lacht> okay, Werkzeuge können wir noch nicht benutzen. Da oben. Na komm, dann gehen wir mal dahin. nehmen. Also überall kann man nicht hochklettern. Okay. Ah, ich kann auch ich kann auch nicht runterfallen. Ne? Okay. muss ich wieder entscheiden, dann runter zu gehen. Dann geht er auch runter. Jetzt kletter ich da hoch. Vielleicht äh, ging da gerade irgendein Dings nicht los, weil ich schon vorab hochgeklettert bin. Ja, ja, ja. Habe ich mir gedacht. Ah, du. Du kleine Dicke, du. <lacht> überfordert. Jetzt geht's wieder. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hallo meine Freunde. Sebastian ist zu Hause. Folgen einfach auf jeden Fall immer, was man macht, was man macht, aber man kann jetzt nicht anstoßen. Na, Prost! Komm, ich mach dir deinen voll. Bier trinken kann man. Oh, hier kann man Messer werfen. Messer werfen. Da bin ich gut drin, bestimmt. Komm, das probieren wir noch mal so ich muss noch tiefer. <lacht> Was gibt's denn hier noch? Hallo, und wie läuft die Ernte so? Alles okay? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe kein Bier. Sorry. Also, die Früchte und so von den Texturen, das sieht echt super aus. Boah. Baller ich mir so weg, ne? Mais. Kirschen oder Paprika? Dicke Kirschen, ne? Ich glaube, ihr habt schon zu viel getrunken, oder? Ihr könnt euch weitermachen! Lasst euch nicht stören! da da da, da, da, da, da. <lacht> also ich glaube, da wäre auch was für die drei Flatingos hier. So, was ist hier? Hier ist auch wieder ein Spiel, ne? Ah, das ist dieses äh, mit den Säcken werfen. Wir werden angegriffen. Ah, guck mal da. Oh! Ich kann... Was, was kann ich denn werfen hier? Voll hier. Weg, weg, weg. Kann ich die Dinger fangen? Vielleicht? Komm. Komm. Boah. <lacht> Jetzt geht's los. Ich hab mich irgendwo aufgehalten, wo ich nicht hin sollte. Ich kann nicht weiterwerfen. Wie gefallen mir besser. Na, boah, ich. Gib Gas, Junge! hin. Kann ich mich denn nicht wieder groß machen? Na komm, dich bockst dich um, Junge. Deine Ratte. Ich mein meinen Freund jetzt wieder. Hier ist aber dunkel. Die gefallen mir nicht. Dann haben die auch das Dorf angezündet, war, war mir eben nicht ganz klar. Könnten mal Feuer dran machen, ne? aber wir haben kein Feuer. Ne, war das als Keule. Ja, wie, wo ist der denn so schnell hin? Wo ist der Kerl so schnell hin? Guck mal hier. Okay, Äxte können wir nicht benutzen. Schade. Ach, muss man abhauen. Ich dachte man könnte sie kaputt machen. Also man muss wirklich weglaufen. Die sind aber echt böse. nicht nach hinten. Sonst haben die mich wieder. Ohne den würde ich jetzt nie mehr rausfinden. Ich höre hinter mir die ganze Zeit Schritte. Also die sind hinter uns her. Die hessischen Gartenzwerge. Aber Steuerung funktioniert echt gut man sagen Mit dem Snap-Turn und so, man bleibt jetzt nirgendwo hängen Nein, schnell Oh Junge Bin ich wieder groß. Hallo, ich bin auf eurer Seite. Ja, ich war's. <lacht> ja, ich. Huldig mir. <lacht> ja. Macht bisher einen richtig guten Eindruck. Das Spiel hier. Ah. Soll den bestimmt jetzt hier Los. Und wo, wo geht's hin? Ja, man wird in so eine richtig fantastische Welt irgendwie hineingezogen. Mega. Und hier merkt man auch, die, dass die Entwicklung jetzt vier Jahre gedauert hat. Die Musik ist super. Die Grafik ist top. So viel zu sehen, weiß man gar nicht, wo man zuerst hin, hinschauen soll. Hallo. <lacht> so kleine Laterne in der Hand, ne? Was ist mein kleiner Freund hier? Ist bestimmt in Station ja Man sieht das toll aus Keine Angst zu haben, ne? Na, komm weiter geht's. Erstmal gucken, wo hier vorne ist. So. Kann ich hier drauf? ich diese Bimmel nicht nochmal? nehmen ne? Okay. Ich weiß nicht, wo, ich, wo es hingeht, aber war schön, euch kennengelernt zu haben. <lacht> Wo führst du mich hin, Kleiner? Ach guck mal, wie süß sie gucken über den, über den Rand. Cool, das wurde bedacht. Dass man auch die Fackel dann anzünden kann bei ihm. Ja, freust du dich? <lacht> ich bin so ein bisschen geflecht von dem Game, muss ich sagen. Das sind die Zwerge. Zwischen irgendeine Saga oder so, ne? Das sind die ganzen Zwerge. Okay, das sind die. die Goblins. Story. Okay, großer Das Was hier sein soll, weiß ich nicht. Riesenpilze. <lacht> Ärgert dich, der kleine Irrlicht. Komm weiter. Wir haben keine Zeit. schon mal jemand wie ich? hier voll ich bin gekommen um euch zu unterstützen beim Kampf gegen den gegen die bösen Zwerge <lacht> oh schaut mal da Sieht aus, als ob man hier ein Fernglas reinmachen kann. Was oh, ist das hoch? Ich kann nicht fallen, ne? Also, auch schon mal positiv. Forest Walk, Harvest Fest, River Chase, Gnome Maze, die Goblin Parade. Entrance, genau, Cave. Lantern Release, ah. <lacht> Danke, kleiner Mann. Aber ich setze mich mal zu meinem kleinen Freund hier. Leute, ich würde sagen, hier beenden wir diese Folge. Ich werde hier definitiv noch mal einen Livestream machen, äh, eventuell noch weitere Aufnahmen machen. Das Spiel ist, also für mich, also einfach Hammer. Das, das verzaubert einen wirklich in eine andere andere Welt und äh, ist alles mega stimmig hier, Sound, Grafik, alles liebevoll gemacht. Also wer auf solche Fantasy-Spiele steht. Der wird hier richtig Spaß haben und äh, ja, mein Genre ist auf jeden Fall, ich muss nicht immer irgendwelche Leute umbringen oder so, abschlachten, auch wenn es schon mal lustig ist und gut ist in VR, ne, Blade Sorcery und äh, Hellsplit und so weiter. Aber das ist eine ganz andere Geschichte hier und äh, sollte man einfach genießen und äh, ja, was für ruhigere Stunden würde ich sagen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es hier Spaß gemacht und ihr könnt euch einen kleinen Eindruck äh, vermitteln von dem Spiel hier. Und äh, ja, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, schreibt es einfach unten die Kommentare. Ähm, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen und äh, immer die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über solche Videos hier informiert. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!